Willkommen zurück zu Miitopia. Wir sind hier in dieser Villa stehen geblieben und sind tatsächlich schon fast fertig. Es fehlt nur noch dieses Level und wahrscheinlich dann nur noch das dort oben, wo wir hin sollen. So, was gibt's denn hier? Ah, oh, natürlich wieder weitere Wege, damit das hier noch länger dauert, denn äh, die Villa war tatsächlich gar nicht mal lange. Also eigentlich überhaupt nicht lange. Aber ich mag die Villa tatsächlich. Ich finde die Musik cool, ich finde die Umgebung cool, ich finde die Gegnerauswahl auch ganz cool. Also, ja, beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger, würde ich sagen. So, ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir heute in dieser Folge so erreichen werden. Ich denke mal, dass wir nach dieser Quest noch ein oder zwei weitere haben. Ich habe es gerade wieder vergessen. Eins oder zwei weitere haben wir noch. Also wir sind auf jeden Fall bald fertig mit den Quests und dann können wir endlich das Finale machen. Und dann vielleicht irgendwann mal die Afterstory. Ich mache aber auf jeden Fall nach dem Finale erstmal ein bisschen Pause. Weil äh, Nonstop metopia spielen ist dann halt auch nicht so... Ähm, so prickelnd. Okay, zumindest ist das Level hier nicht so lang. Oh nein, jemand krank! Ja, wer, wer dann bitte auch sonst? Wer bitte auch sonst? Also, wenn das irgendwen wundert, dann, ähm, Keine Ahnung, kann man nicht mehr helfen. Oh, Miku hat ein Geschenk für Igit. Ui, was denn? Ein Plüschpferdchen. Okay. Können Sie sich ja auch eigentlich nicht freuen bei Geschenken. Weil da steht ja immer extra noch drauf, er hat sich gefreut. Aber gut, was für ein Geschenk sollte man sich denn nicht freuen? weil hey, du hast ein Geschenk bekommen. Ist doch cool. Äh, uff. <lacht> Diese Haare. Also die Haare sehen selber cool aus, aber definitiv nicht für Danny. <lacht> Nein, passt überhaupt nicht. Da kann ich auch was kaufen. Hier, Steinkluft. Wahrscheinlich noch so ein uraltes Kostüm, weil es so billig ist. Ja, wahrscheinlich ist das nicht mein Stats-up, oder? War das ist ein Stats-up? Dein Ernst? Okay, ja, nehme ich an. Habe ich gekauft, nehme ich an. How? Seltsam. Super Kittel kann ich auch noch leisten. Das sieht ziemlich langweilig aus, um echt zu sein. Hier, hast du, Muckis, hast du so ein Sixpack-Kostüm äh, unter deinem Kostüm, lol. Perfekt. Alter, also wie viel Essen ich habe, habe ich gerade gesehen. Irgendwann muss ich das mal alles essen, ne? Irgendwann muss ich das Ganze essen. <lacht> Machen wir das Ganze am Ende des Plays, würde ich sagen. <lacht> du kannst ziemlich stur sein, Danny. Nein, stimmt gar nicht. <lacht> ein klassisches Beispiel deiner Sturheit. Nein, stimmt gar nicht. Ach, aber schlau bist du. Nein, stimmt gar nicht. Ha, reingelegt. Lul, Trolle. Eine Truhe. Mit Money. Nein. Level Up für Freddy. Pikante Party gelernt. Füttere das Team scharf. Flammen werden bald alle Gegner umhüllen. Cool. Und Level Up für Michael. Aber sie lernt leider nichts dazu. So, Danny kriegt auch nochmal ein Level ab. Aber er lernt auch nichts dazu. Schade. Wirklich schade. Ja, und das war dieses Level hier. Ich noch nochmal durchgespielt. So wie basically jedes einzelne Level. Und hier kriegt auch mal ein paar Level-Ups. 14, super. Und 6. Ein bisschen wenig. Müssen wir noch ein bisschen erhöhen. Aber mit vielen ist da noch wenig. Oh, ich will mal nach Young Mike sehen. Uh, okay. Dann move ich dich nach oben. Zack, kann Danny ein bisschen mit ähm, Bunny reden. ne? Äh, Welchen Level sind die? Zwei nur. Ja, dann red auf jeden Fall miteinander. Wie fühlst du dich? Scheint viel besser. Das war eigentlich dir. Cool. Na dann, ich bin wirklich am überlegen, wann verteile ich das Essen. Das ist richtig viel Essen. Wollen wir da mal kurz reinschauen. Ich will zumindest die neuen Sachen mal zeigen. Ja, oh Mann. 269 Esssachen. Ja, wir haben neue Sachen. Die gucken wir uns kurz mal an, würde ich sagen. Wuffbrötchen, Stellchen, Stellchen, Warm und weich, wie ein echter Wauwau. -Wow. Riecht aber viel besser. Na dann, Teufelsshake. Mit diesen Proteinen ist der Muskelaufbau nicht so höllisch schwer. Ja, ich es ir irgendwelche Random Dudes hier. Mäuse sind Doppelsternchen, die Deko soll ein Mäuseschwanz sein. Sieht aus wie eine Kirsche. Aha. Äh, Hammer, Tata. Wer hätte gedacht, dass es an einem Geist so viel Fleisch ist? Oh. Das ist eine gute Frage. Flammenchili-Sternchen so heiß, du senkst dir äh, die Nasenhaare an, wenn du daran riechst. Nicht so gut. Aber es schmeckt. Flammenchili, wie der Name schon sagt. Dieses Chili ist man heiß. Ja, war vielleicht ein bisschen zu heiß. Kunstgebäck auf dem Keks ist ein Gesicht. Ist so eine Nase oder Augen zuerst? <lacht> ah, der war gut. Okay. Ja, bisschen was Neues gezeigt vom Essen. So, wir wechseln mal kurz unser Team aus. Dann sind wir hier alle Level 20. Genau, das ist mein Ziel. Fürs Finale alle Level 20 bringen. Oh, warte, ihr seid schon Level 20 alle? Oh. Ja, dann, ähm... Ja, dann machen wir das mal. Ja, gut, warte. Ja, ich kenne ihn einfach so. Lassen. Komm, egal. Lassen wir die im Team. Ich sehe gerade, alle sind schon Level 20. Und dann kann ich sie ja einfach nur aus Bonus auf Level 21 bringen. So, und jetzt... Boss, wofür wir hier sind. Er ist hier irgendwo. Alle sind hier so nett. <lacht> Aber klar sind wir das. <lacht> was bist du? Ja der Geist. Los geht's. Das war doch voll cooles Design. Jeder hat voll das coole Design, finde ich. Erinnert mich so ein bisschen an, diese eine, an diesen einen Hut aus Mario Party 8, wenn ihr wisst, was ich meine. Plopp-Puppe cool aus. I like it. Trotzdem musst du sterben. Du bist ein böser Plagegeist. Pass auf, Danny. Ja, geht doch. Oh, oh. Was passiert? Nichts. Okay, warten Damage gemacht. Ja, heiz dich. Gut. Alle machen Damage. Oh, nee. Es ist nur extra Heilung. Ja, gut. Es sind doch eigentlich fast alle voll geheilt. Ob das jetzt sich so sehr gelohnt hat, weiß ich jetzt nicht. Komm, Reitangriff 2 so mal richtig schön Damage machen. Bäm. Ja, hat auf jeden Fall schön Damage gemacht. Ha. doppelieb Mhm. Hier yeah, ein bisschen Essen für alle. Schaut mal, jetzt wo Freddy so hochgelevelt ist, ist er ja wirklich sehr, sehr nützlich. Jetzt habe ich ihn gerne im Team. Oha. <lacht> wow, war ich das mit dem Damage? Wir machen ja richtig viel Damage gegen das Ding. Oh. Was zum... Hey, nicht! Was macht der da mit mir? Ich bin doch keine Ragdoll! Ah. Hat jemand den physik gun? Nein? Schade. doppel -Heap. Und das war's! Da drunter war ein Skelett. Cool. Aber ich bin... finde es nicht so cool. Puppenpfeffer. Okay. Ach du meine Güte, war das eine Gruseltour. Aber jetzt habe ich mein Haus zurück. Ha, zur Belohnung. Wie wäre es hiermit? Das ist zwar eigentlich ein Familienerbstück, aber ich finde, das ist es genien. fleder Flederamulett erhalten. Okay. Was ist da? Auf Wiedersehen. Wofür werden wir denn das gebrauchen? Hä? Aber das ist jetzt kein Juwel oder sowas, was wir brauchen, oder? Hä? Oder? Ist das eins der Juwelen, die wir brauchen? Hä? Das Federamulett hat angefangen zu leuchten. Die Macht des Horst! Vampirkräfte erwachen! Du kannst deine Klasse nun in Vampir ändern! Was? Hohoho, oh. eine neue Kraft ist erwacht. Du kannst jetzt die Klasse Vampir auswählen. Damit gebietest du über die Macht der Untoten. Oh, oh, oh, oh. Okay. Du kannst jetzt die Klasse Vampir wählen. Die Klasse wechselst du über diese Menüoptionen Team. Also, worauf wartest du noch? Oh, cool. Vielleicht wird da ja bald in der Afterstory jemand kommen, der ein Vampir sein wird. Vielleicht ein Freund von dem Villager. Ha! Wer weiß? Puppenpfeffer, Doppelsternchen, schärfste Schote von Mitopia, nur für die tapfersten Esser. Äh, äh, hier, Freddy, du. Äh, kurz Kurzschluss, Mist. Äh, nein, nicht. Hätte ja sein können, dass es ihm schmeckt. Dann halt nicht. Okay, welche Quest machen wir als nächstes? Wie viele fehlen denn jetzt noch? Ich bin gerade voll verwirrt. Irgendwie... Uns fehlen da noch so drei Juwelen oder so. Es gibt nicht mal drei Quests. Ich bin mir sicher, dass es weniger als drei Quests noch gibt. Also es gibt noch hier den hier. Hi. Was bist du? Äh, okay. Okay, zwei Quests gibt's noch. Endlich kann ich wieder meinen äh, Sarg. Super. Du bist Level 21? Leicht? <lacht> Und du auch. Ja. Na ja gut, dann machen wir den einfach zuerst. Verwegener Dieb Link. Achso, soll Link darstellen. Ja, gut. Ja, ich sehe es so ein bisschen. Ha! Glaubst du, du könntest mir billig sein? Es geht um meinen Freund, Apur. <lacht> das ist nicht gestaged. Ich schwör's euch, das ist nicht gestaged. Ah, dieses Netz um die ah, Und dann ist es passiert. Ah, plötzlich flog ein riesiges Monster aus dem Nichts heran. Hä, hey, dieses Ungetriebe hat ihn einfach entführt. Ah, ich war so geschockt, dass ich Hals über Kopf geflohen bin. Passt überhaupt nicht zu mir, ich, ich weiß. Ah, kannst du helfen, aber Red zu retten? Er muss deine neue Yeezys-Sammlung zeigen. Ich kann das nicht alleine. Link, du sammelst Yeezys? Ja, also, ich will nicht drüber reden. Ah! Okay, der Ort dieses grausigen Ereignis war die eisige Höhle. Na dann! Oh danke, vielen Dank! Ja. Ich glaube das Ding ist in Richtung Puderhöhlen geflogen. Bitte rette meinen Freund! Seit wann bist du befreundet mit Upo Red? Was macht der hier? Oh nein. Ich möchte keinen Fake Prank mit Upo Red aufnehmen, bitte nicht. Okay, da unten. Das heißt wahrscheinlich die andere Quest geht dann da nach oben. Okay, hundertprozentig geht das dahin. Da hier rechts sieht man sogar die, die Linie. Okay, gehen wir in die Höhle. Die nächsten Folgen werden eisig. Zumindest diese und die nächste wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob wir die letzte Quest noch danach schaffen. Oh. Huch. Ah, oh, Flix. Wo sind denn die anderen hin? Es hilft nicht, wir sollten einfach weitergehen. Da, da dumm, bam, bam. alles klar so ein level wird das mal wieder hoffentlich das letzte oh. das ist schön ich mag ja schnee und dann einfach so im schnee chillen schon nice okay ich glaube die welt könnte mir sehr sehr gefallen da kommt beeilt euch ja ja oh, zwei level sogar Level 17 jetzt. Es ist immer gut, wenn die mit dem Pferd leveln. Also, ich lasse es einfach drin, weil warum nicht? Mit dem Pferd zu leveln ist eigentlich immer gut. Komm, wir gehen mal ein bisschen essen. Wer hat noch nicht probiert? Wir sind ja jetzt nur noch fünf Leute. Und beim anderen Team wahrscheinlich auch noch fünf. So, das hat noch niemand probiert. Das kannst du ja probieren. Warum nicht? Hat schon jeder. Ihr noch nicht. Das machen wir jetzt die nächsten paar Folgen wieder. Mit dem ganzen Probieren. Ich muss mein Essen loswerden, okay? Ich verstehe das nicht. Du bist schon satt, dann kannst du ja probieren. Zappel ruhig rum. Hat schon jeder. Ja, du bist noch nicht satt. Schade. Äh, du kannst das probieren. Auch nicht, schade. Äh, und dann du noch. Und dann reicht's. Ist chillig, wenn da nur so fünf Leute sind und nicht zehn Leute, die du füttern musst. So ist es chilliger. Haha, <lacht> chillig, Eis. Ähm, ja, machen wir es einfach so. Mike ist nur Level 3 mit Miku? Das ist wenig. Das müssen wir ändern? Das geht so nicht. Okay, let's go. Wir müssen nach ganz oben. Eisige Höhle. Cool. Das sah übrigens vorhin in der Cutscene, als wir uns getrennt haben, so aus, als würden wir rutschen. Wie erscheint das dann nicht mehr so. Schade. Wäre lustig, wenn man hier so rutscht und dann rutscht man manchmal raus und kriegt Damage. Haha, funny Mike. Äh, vielleicht nicht so gut für uns, aber wäre trotzdem lustig. Kommen hier die ganzen normalen Gegner oder sind das stärkere Versionen? Weil die ganze normalen werden ein bisschen schwach, finde ich. Die sind ja schon so zehn Folgen alt oder so. Keine Ahnung. Okay, ciao. Hä? Wo ist Jesus? Ja, Jesus hat keinen Bock mit uns gegen. Pfirsich-Gelees zu kämpfen. Ja, kann ich natürlich verstehen, ne? Wer möchte gegen ein Pfirsich-Gelee kämpfen? Na, wir, wir wollen die Erfahrung. Ja, die. dieses bekommen hat wie ich gerade gesehen habe okay unfair hat er nicht verdient aber naja besser ist wenn er ein bisschen erfahrung bekommt Der ist ja am wenigsten gelevelt theoretisch vom level her das schlechteste von uns aber wie sieht es praktisch aus Ihr könnt ja ganz gut reinhauen und gut helfen eine truhe mit ganz viel essen Hoffentlich nicht so viel Neues. Muss ja nicht, nicht sein. Naja, die können alle sich so, nicht kennenlernen, leider. Weil ich habe jetzt Angst, wenn ich irgendwas move, dass dann die anderen irgendwie random eingeteilt werden. Da habe ich jetzt keine große Lust drauf, im um Echt zu sein. Ja, also lassen wir es einfach. Kriegen die anderen ja bald wieder. Ne, wir haben nichts Neues bekommen. Oh ja, komm, ess los. Zack, voll gefressen. Fast. Du Das kannst du haben. Ich möchte nur mein Essen schnell loswerden. Guck halt kurz, wer was mag. Du hast das noch nicht probiert. Oh, es gefällt dir aber. Perfekt, dann kriegst du jetzt den Rest. Perfekt. Äh, hier, magst du das? Ja, theoretisch schon. Das mag niemand, nur ich und hm. Jesus hat noch gar nichts gegessen, ne? Hier, Geburtstagskuchen. Was? Den mag er nicht? Dann kriegst du jetzt gar nichts mehr zu essen. Dann nicht. Ich kauf dir einen Geburtstagskuchen und der gefällt dir nicht? Sag doch zumindest Danke dafür. Kannst du den nicht jeden Tag leisten? Okay, was ist das hier? Fertig, oder was? Ein bisschen lame bin, ja. Aber ist halt so. Inzwischen. Ja, gehen wir weiter. Okay, dann schwimmen wir jetzt die anderen. Wow, Young Mike ist wieder. Glücklich, keine Ahnung. Yay. Oh, okay. Du möchtest Zimmer wechseln. Das war ein bisschen risky, aber... Komm wir machen, zack. Die schon beste Freunde. Mal sehen, wie weit wir sind. Ich weiß gerade nicht. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja, dann ist es eigentlich ziemlich egal. Weil beide müssen noch. Na komm, können wir ein bisschen futtern schnell. Du hast noch nicht probiert. Und du auch noch nicht. So, was habe ich hier noch? Das habt ihr auch noch nicht probiert. Ihr seht vielleicht, dass ich mich, vers dass ich wirklich das versuche, das schnell zu machen mit dem Essen. Weil ich möchte mich natürlich auch nicht drauf aufhalten, allen jetzt Essen zu geben. Äh, du magst das. dann gebe ich dir das? Gebe ich dir sogar noch eins. Zack, zack. Okay. Ähm, bist du satt, oder? nee, kannst du noch essen. Aber schmeckt dir nicht. Äh, du bist auch schon satt. Hier, denny unglaublich nice so können wir ein bisschen setup bekommen und ein bisschen ja alles andere oh Gott level 2 nur dort uff leute wir müssen leveln nicht nur von der stärke sondern auch freundschaftlich ganz viel was ist bitte für eine winzige höhle das was nur zwei level sind und dann bist du schon komplett durch mit der höhle das ist da oben das finale wahrscheinlich Oh. Ich hätte meine Klappe halten sollen. Jetzt habe ich den Salat, wie man schön auf Deutsch sagt. Oh, ne, bitte schreie doch also jetzt nicht. Nein, nein, nein. Gut. <lacht> Muss nicht sein, ist unnötig. <lacht> oh, nein. <lacht> ah. hey, die machen das doch extra. Die machen das extra. Bam. Ach stimmt, ich kann jetzt gar nichts machen. Wir gucken jetzt nur zu. <lacht> Habe ich ja ganz vergessen. Ja, ich kann dann nur Mike steuern. Uah, bam. Okay, zumindest haben sie sich nicht gestritten. Hätte schief gehen können. Ach, das wird eine riesige Höhle riesig riesig wird die warum ist denn die eigentlich nicht auf dem ersten platz warum ist das freddy macht irgendwie gar keinen sinn aber egal dann ist das halt so ja die gegner sind sehr sehr schwach wenn wir bei dem einen einen bonus eine bonusklasse eine weiß nicht falschettbare klasse halt bekommen haben gibt es da noch zwei weitere oder so also so drei freischaltbare. man hat ja immer drei klassen bekommen nach jedem gebiet vielleicht gibt es drei bonus ich weiß es nicht könnte sein aber will ich jetzt nicht irgendwie sagen dass das gibt vielleicht ist das auch das einzige aber wir brauchen auf jeden fall jetzt die juwelen wir haben soweit ich weiß nur eins außer ich habe irgendeins vergessen aber ich meine wir haben nur eins und das ist halt ein großes problem so wenn wir nur eins haben ist mit sie geil, könnte das einfach hier essen, damit das schon mal weg ist. Wir haben so viel Essen, ist mir auch egal, was da hochgepusht wird und was nicht. Wird es halt hochgepusht, auch wenn es nicht braucht. Das ist mir so egal. Einfach weg mit dem Zeug. Einfach weg. Hier trink alles aus. Alle Tränen austrinken, damit wir die nicht mehr haben. So perfekt. Äh, du magst die sehr. Komm, es die Bratpizza auf, Danny. So, ähm, du bist satt, denn dann darf, äh, Mike das haben. So. Ach, die mag ja keiner. Die kennt noch keiner. Hier, ja, du kennst das jetzt. Möchtest aber nicht kennen, okay. Ähm, ähm, ach komm, reicht. <lacht> ja, Leute, dann werde ich jetzt auf Screen das Level ein paar Mal machen. Oder warte, vielleicht hole ich auch erstmal meine Kumpels da oben ab. Das ist, glaube ich, klüger. Um oh wir kurz unsere Kumpels ab. Yay, wir tanzen alle rum. Juhu. Jetzt können wir nochmal essen. Yay. Oh, Notfall. Oh, Notfall. Oh, Notfall. Anni, die Arme. Der geht nicht so gut. Ach, Miku passt schon auf. Ja, und äh, dann werde ich jetzt äh, euch noch ein paar Szenen aus dem Level zeigen. Irgendwas wichtiges. Level-Ups und Drohnen. Äh, und dann war es das mit diesem Video. Nächste Folge werden wir dann diese Quest hier abschließen und die letzte Quest machen. Hoffentlich ist es die letzte. Hoffentlich kommt da nicht noch mehr. Und wir müssen irgendwie 20 weitere machen, damit wir überhaupt die Juwelen bekommen. Und dann bin ich ein bisschen genervt, wenn das der Fall sein sollte. Ach komm, keine Lust. Komm, wir machen weiter. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Und hier ist der Rest. Oh cool! Bunny fühlt sich fühlt sich früher besser. Okay, das kann auch passieren anscheinend. Finally Level 25 für Mike. Oh cool. Oh, uh, das muss ich auf jeden Fall noch zeigen. Ich gebe ein Geschenk an Maike. Und zwar modernes Gemälde. Boah, das hätte nicht tun müssen. Wow!